sauer. Ich wurde gerade von diesen Automaten hier, ja, von, mir von diesen Automaten hier, dezent gemobbt, Alter. Ich habe gerade dieses Ticket gekauft. Das Ding hat mir irgendwie so 5 Euro in 10 Cent Münzen gegeben. Dann wollte das Ding weder 10 Cent Münzen, noch 5 Cent Münzen, noch, 1 Euro, noch 2 Euro Stücke, noch Scheine. Also muss ich gerade Leute fragen, ob die mir das Geld wechseln können. Dann wechsle ich das Geld und das Ding ich Einfach mein Geld wieder raus, wieder alles in 10-Cent-Münzen, Junge. Ich zum anderen Automaten kaufe das scheiß Ticket nochmal, bricht einfach ab und wirft mir das ganze Geld wieder in 10-Cent-Münzen raus, nachdem ich mein ganzes Geldbeutel voller 10-Cent-Münzen hatte. Ich hab keinen Bock mehr, mein Geldbeutel ist voller 10-Cent-Münzen. Jo, Alter, am Bus ist ein Babybus dran. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, ist ist nicht das richtige heißt Gebäude. Aber hier geht die Maschie ab. Nachdem ich mich fünfmal in ganz München mich verloren habe und dreimal gefühlt einen falschen Bus eingestiegen bin, haben wir es endlich geschafft, in Tube Munich anzukommen. Am Tube Munich. Keine Ahnung. In Tube Munich, Tube Munich. Wir waren auf jeden Fall da. Okay, Freunde, wir sind jetzt oben. Wir sind hier da. Das ist fucking creepy, Alter. Wurde gerade zweimal erkannt. Was soll ich irgendwas machen von <lacht> <lacht> Oder zeig mal dein, dein, deine mystische Freundin, Alter, die, die nie da ist. Bruder, die ist gerade auf dem Frühlingsfest, die ist 250 Würde ich auch sagen. Kilometer von hier. <lacht> Würde ich auch sagen. So, Freunde, was geht ab? hier? Äh, keine Ahnung, Bier-Tornado? Oh Gott, nicht hier. Ich empfehle kein Bier-Tornado, Bier, Bier wird mal genießen, Leute. Ja, aber trink nicht zu viel, Kinder. Ja. Vor allem, ich bin fast 70, ich bin auch noch ein Kind. Wie fandest du du's? Da, äh. <lacht> das super nicht neu ist neu! Nein, war super sympathisch auf jeden Fall. Ja, also. Und ja, ich. <lacht> fotografiert. Hast ein Fotografier. du einfach ein Video? gesagt? <lacht> <lacht> ja, ich hab. <lacht> oh, schade. Ich, dachte, okay. ich nicht <lacht> Nein. Bist du nicht schreckhaft? Ich verfalle dann so eine Hamsterstahl. Ich bin dann so. <lacht> nee, ich glaube, nicht. Das Canon-Umklappern Bildschirm Bildschirmart. Oder. <lacht> Ach so, jetzt... <lacht> wie, wie, wie, wie findest Achso. du das hier? Du standest rum, ich bin ein PC, Alter. Was weißt, du bist mir nicht, oder was? was, was, was ich was war mal ein Abenteurer, bis ich einen Pfeil ins Knie bekam. Also. 2, 1, 2... Alter, dein Kopf schüttert ja wie so eine... Oh, das ist mir! Alter! Jetzt, jetzt flex noch ein bisschen. Nein! Naja, mit links verliert Jan, glaube ich. Alter, ja, ich, ich kann mich okay, nicht links nicht mal schneiden. Ich kann mit der nicht meine Gabel halten. Aber hochgepackt Hucke Jan. Huckepack schaffe ich. Komm mal, geh mal raus. Ich sag ich warne dich, nicht, ich mag also dich. Hast du dich verstanden, ich mag dich. Ich mag, ich mag dich. dich. Das wäre ein Shot. Ja, dann, ja, dann, dann viel so, Spaß jetzt mal. Ja. mal. So. Ah. So. Warte mal. So. So. Oh, Alter! Ja es oh, oh, hat super geklappt. Geht's dir? Oh, Im Sitzen hat nicht funktioniert. Das war, die Idee war gut, aber die Umsetzung war scheiße. Ja, <lacht> <merkt>. <lacht> aber jetzt haben Aber jetzt haben wir schon mal Sturz geprüft, also den Türpfass auf jeden Fall. <lacht> <lacht> er hat uns festbestimmt. <lacht> Betriebsunfall. <lacht> <Mit> <lacht> das war halt wirklich 10 out of 10, Alter. Ja, sehr gut. Das das war bitte bei upsi show einreichen oder so? Denkst du? Oder also bei Fail Army. Fail Army ist ja, geil. Also, so, so hoch kann so viel... Also, der sagt, guter Clip, wir werden jetzt bekannt. Das ist guter okay. Clip. Wie, wie läuft das? So das ist ein Video, Das ist einfach ein Video. Was willst du Be mein, zu meinem Video? 800 Abonnenten sagen. Video, ich, Gibt es sowas? Bewegbild? Video kann ich nicht. Bewegtbild? was ist das? Bewegtbild. Nicht das ist was ganz interessant ja. ne? Ja, cool. und, da, und dann jetzt, wenn ich jetzt auf die andere Seite schaue, dann sehe ich. Dann sehe ich mich selber, wie ich mich bewege, oder was? Ja, tatsächlich. Oh mein kommt Gott. Ich kann ein Bier kaufen, aber da vorne steht, steht ein Radler. Radler ist kein Bier. Und der ist in Bayern. Sehr gefährlich. Das ist schwierig. Da kommt der geil und sagt einfach, dass er den PC einbetoniert. Achso, muss ich das jetzt zeigen? <lacht> ja, das muss ich zeigen. Alter, also, einfach PC einbetoniert. Geht's dir noch gut eigentlich? Das sind ja verschiedene YouTuber da. Schau dir gerne die Bilder an. Ja, der hat gerade meine Schwester im <lacht> Ich wollte vorbeigehen, aber dann kam mir die Kamera so nah. Ja, das muss sein. Ich verfolge jetzt die ganze Zeit die Kamera. Egal, wo du hingehst. Egal, wo du hingehst. Es bleibt jetzt hier. Oh. Fuck it! Keks. Keks. Ich hab Oreos da. Nein, hast du wirklich? Komm her, komm mit. Erst musst du fressen. No, ich würde die Kekse mal auch Kekse. Hast du mit dem König gesprochen? Mit dem König mit dem von König Bayern. Mit die Kamera von Bayern? So, wir gehen jetzt zum König. Herr König, Herr König, haben Sie Zeit für ein Interview? Natürlich, guten Tag. Ich <lacht> Also, wir haben hergefunden, jedoch gab es Probleme mit der Zuganbindung. Zum Beispiel fuhr in Asling kein Zug nach München. Die Örtlichkeit Asling ist zu finden dort, wo der YouTube-Bewegtbildproduzent CEO den Kuhitus mit einem Mülleimer vermag. Dann sind wir aufs andere Gleis rüber, um einen Zug nach München zu nehmen, um dann von äh, nach Rosenheim zu nehmen, um dann von Rosenheim mit dem Direktzug wieder durch Asling durch, wo er aber nicht hält, nach München zu fahren. Wo kommst du eigentlich? Wo? Rosenheim. So. Dann, genau. Also dann waren wir auf, also auf Gleis 3, haben wir auf den Zug Richtung Rosenheim gewartet. Auf einmal sehen wir, es kommt ein Zug und er fährt nach München. Sind wir wieder du unter den Gleisen durchgerannt und wie in einer sportlichen Glanzleistung sind wir dann noch in den Zug reingejumpt, sind dann zum Hauptbahnhof gefahren. Nachdem sie alle ihre Fahrrietten verloren hatten. Nachdem ich meinen verloren habe, war, waren wir am Hauptbahnhof, dann sind wir in die U1, dann in die U6, dann in den Schienenersatzverkehr und dann in die U3. Und jetzt bin ich hier und ich muss dringend meinen Verkehrsminister entlassen. <lacht> äh, das war der König und ich gebe euch mal wieder zurück. Da habe meine Kamera einfach geklaut. König. Jawohl. Wie viel ist Jawohl. Wie viel ist Ihr königliches Outfit wert? Mehr als dein Leben. <lacht> Nach ein paar Runden Schach gegen Chris, hab ich gegen CEO Schach gespielt. Ich uh, yes! Ich kämpfe gerade einfach gegen CEO ein aber Schach. Let's go! Äh, die Wie lange spielst <lacht> du eigentlich? Was machst du denn? Hast du es nicht gesehen? Oh nee! Ah, ich hab die Beste gerade abgegeben. Noch mal eine kurze Durchsage. Wer möchte Pizza bestellen? Wir melden. Leider kein Bargeld. Jetzt, ich bin nicht so gut. Ah, ja, die Gabel ist ziemlich cool, aber erstmal mache ich Schach. Ja natürlich. Ich habe immer sehr viel Geld. Das ist Mathe, oder? Das ist, das ist alles Du kannst den Bauern schlagen. Doch, du kannst den Bauern schlagen, ja. Bauern schlagen, ja. Das geht. ja, dann zwing ich halt weiter. <lacht> <lacht> so. Nein. Nein. Ja, ja, auch. ja weiter. Noch eine Runde? Aber ist Okay. eine Runde Hä, hast du ein iPhone oder was? <lacht> ich war gerade bei 21, jetzt ist bei 16. Lol. Egal, Extra offensiv ich hätt, gespielt. Ich hätte die Dame reinschlagen müssen, ja. dann hätte ich tauschen müssen, alles easy. So. Ja. Ich dachte mal, okay, dann, dann mache ich offensiv und dann damit. Ich war dann beim Machen auch so, eigentlich, was Kletter und der Dame ziemlich machen muss, sicher halt gehen. Und dann äh, habe ich während dem Denken meinen Fehler gemacht. Wer mich enttäuscht ich jetzt gewonnen. Nein. Hast du es mit Absicht gemacht? Ich hab gesagt, ich war so, vielleicht ist er so dumm und macht den Zug. <lacht> ist er so blöd und zieht den das Schläufer ist nicht. Das, das war auch eine kranke Diagonale. Also das, war, das war echt krank. Ich ja, gesagt, nein, so du den noch schlagen. Nein, wegen dem. Du machst dein Statement zu deinem Entzug, den du bald eingehen musst. Mein dein was? Dein Entzug. Was für ein Entzug denn? Ähm, wie viel davon hast du jetzt schon gegessen? Ja. Und jetzt das ist es ein Schachmatt. Hier steht eine Dame, hier steht ein Turm, hier steht der König. Tu so, hättest du kommen. Perfekt. Aber es war echt ein ganz komisches Match. Also Ich habe einfach auch richtig coolen Scheiß gespielt. Das Einzige hättest du gewinnen können, hättest du dann nochmal Scheiße gespielt. Ja, ich mach mal wirklich hier mit Schmackes. Der ja. Es ist Kunst, es, es gibt dieses, dieses Immer dieses Bist du dir sicher? Pizza Reveal. Ja. Okay. Das ist echt cool geworden. Let's go. Warum musst du draußen essen? Corona. Spüßen wir. Ist das mit Ananas? Ist das ja. Pizza Hawaii? Pizza? Das ist Ananas? Ja, mit Ananas. Mit Ananas? Ja, okay. ähm, Wir gehen von dir? Ja, wir, müssen wir weg. das ist ganz grausam. Chris, wir brauchen dich einmal bitte mit deinen langen Haaren zu dem Beat. Headbang. Oh, dann du okay. Warte, wir müssen es gleich versuchen. Okay, das geht gleich wieder mit. so. Los! Oh, das, war das, war Quelle. Quelle. das war die Brille. Das war die Brille. Schlecht bin ich überhaupt. No. Schon wieder. Die Brille ist weg. Die Brille ist weg. Ein Maybe, keine Ahnung. Auch 24 Stunden Marathon. Der allererste. Achso, der! Doni. Stimmt. Der Knecht. Der ja, dann ja, mit Wöllern zugeballert wurde. Ich dachte mir das, ich Alter. das... Alter! Mit Chris Brille. Scheiße, gut, keine Ahnung. Willst du dich anschauen? Okay. Hallo? Ich geh mich hier hängen. Ja. <lacht> weißt du, wie ich aussehe? So, so BWL-Justus, Alter. <lacht> ja. So ist so gesagt mit der Brille. Ich musste wie so eine Kamera so Autofokus machen. Ich schau irgendwo hin und dann fokussiere ich. <lacht> ja. Das passiert halt Nein. ziemlich schnell. Deswegen ran. Nein! Oh. Nein! Die königliche Pizza. <lacht> die königliche Pizza. Oh, meine. Oh, meine. Das passt schon. F. F. Alle echt in die Kommentare für die Pizza. <lacht> ja, jetzt bist du ein bisschen bisschen. Ich würde jetzt sagen, Es sagen ist immer Noch mehr, gar noch zuvor Was machen Sachen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaub, einmal waschen weg. Naja, man es steht, man kann es einbügeln und dann hält es Flaschen aus bis zu 60 Grad. Ah, for real? Ja. Das wusste ich echt nicht. Blockst du gerade? Nee. Ja, Ich meine generell heute. Ja. Okay. Ich habe eine ganz lustige Idee jetzt. Ich klaue für deine Kamera und film irgendwas. Ich rede halt gerne mit dir eben. Schau nach, nicht in deine Kamera. So, deine letzten Worte. Linsenkuss, Linsenkuss, Linsenkuss, ähm, Linsenkuss, Linsenkuss. Linsenkuss. Linsenkuss. Linsen -Kuss. Linsen -Kuss. <lacht> Weggehen. Ciao. Wer Ciao. geht der König. Hey. Fazit, es war mega nice, super cool. Hab coole Leute kennengelernt. Es sieht total blöd aus, dass meine Brille beschlägt. Kann ich empfehlen, du zu Munich. Alles klar. Aber Donnie. Okay, Donny, gehört jetzt mir. Also, der ist ein Kanal. <lacht> <lacht> Kontext <lacht> Nächstes sag Bescheid, ich habe genügend Kies da. Was für ein Kies? in game Kies oder echtes Kies? Ja, Kies für Spiele. Was, ich hab ist, was ist Kies? Ah! Kies. Bruder, oh, Schlüssel. Schlüssel. Oh mein Gott. Hast du auch an Kies oh, yeah, gedacht? Hast du Steine gedacht? Nein, ich habe an Kies. Nimm die Steine? Kamera. Also Kies. Kies einfach Kies. Kies. Nimm. Kies? Nein, gib mir. Like jo, Leute, was geht? Heute wäre ein Vlog. Na! Oh, ähm, ich... ah! oh mein Gott, ey! Ich hab meine Ohren heute früh schon geputzt. Das ist okay, ich brauch kein Mikrofon da drin. Können wir auch mal hören, was du hast, wenn wir das Mikrofon reinschieben? Ich hab dich sehr falsch angehört. Oh, ja, schon, ist... wieder, schon wieder ein Clip out of context! Ich hab nicht gesagt, woran. Ja, offene Fragen, offene Fragen. Mehr davon auf Part 2. Oh, <lacht> Part 2? Es wird kein Part 2 geben. Nee, hat hat ich nicht. Ja, aber ich schaff fertig ist. nach meiner träumen. Oh, das wird ein Albtraum. Nee. Ganz so, cooler dazu. Dieser eine, G tschüss. Das ist aus den 60ern des Falls. Bruder, was ja, ist das? Was ist weiß, das, das für ein. Yo. Herzlich willkommen in der zweiten weltkriegs Von so. <lacht> Am zweiten weltkriegs Nee, das geht von selber zu. Echt? Ja. Äh, theoretisch. Theoretisch. Auf, auf, von der One fight and I'm all out. One a one and and shit so. on, so. Can a win the and a